Aha, jetzt sind sie endlich gekommen. Der Verkäufer der hat mich extra noch mal persönlich angerufen und hat gemeint, ob ich wirklich vier Stück von denen haben möchte. Ja, das sind jetzt solche äh, Go-Kart-Batterien. So hatten wir eine, die schon offen war. Hier war noch irgendwo eine. Ei, ei, ei. Also mit nur einer Hand und ohne Schraubenzieher, aber es geht. Jawohl. Hier ja, komplett jungfräulich sozusagen. Noch nie befüllt gewesen. 24 ampere stunden gut muss mal packen war mit dem allowen ja der action for free der hat mir netterweise diese hier umgerüstet das war vorher eine bleisäure batterie gewesen und er hat sie mit einer schönen allowen füllung befüllt und ein ganz kleines bisschen schlamm ist noch drin aber das ist echt schön bei diesem Gehäuse, sieht man mal, da ist absolut keine Kristallbildung. Also wenn man also in der Batterie ist ja keine Kristallbildung. Wenn man normales Erdlauen so als Wasser stehen lässt, schaut es dann irgendwann so hier aus. Ja, da haben wir dann richtige Kristalle drin. Aber in der Batterie ist es komischerweise überhaupt nicht der Fall klar, bis unten hin und auch unten keine kristallbildung so wollen wir das haben und so machen wir das jetzt auch erstmal ja wir brauchen dafür dass das wasser erlauben ist klar ähm, unbefüllte batterien oder halt leere batterien ne? und ein Batterieladegerät, weil wenn ich die dann befülle habe ich vor, so wie das der Action4Free da auch gemacht hat, die zu befüllen, wenn sie geladen werden, damit diese Kristalle praktisch gleich mit der richtigen Information, dass sie auch 12 Volt bringen sollen, sozusagen informiert werden, wenn man es so ausdrücken kann. Ja, jetzt das Mischungsverhältnis. Zuerst wollte ich es hier mit meiner Waage machen und dann habe ich mir ein Gefäß gesucht und habe gedacht, Mensch. Könntest es doch eigentlich gleich mit dem Gefäß hier machen. Aber diese äh, Literzahl hier, das ist ja für äh, normales Wasser gedacht. Ne? Aber ich mache das jetzt trotzdem mal so. Ne? Ich nehme jetzt praktisch zwei Gläser davon auf ein Glas alaun und werde es nicht übers Gewicht machen. Dürfte so ungefähr auf, fast auf selbe hinauskommen, denke ich mal. Aber falls da jemand am Detail festgehen möchte, ich mache es jetzt erstmal so hier. An das Ladegerät der motoren mm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 Ja, weil ich kann sie in die andere Richtung laden. Hey. also hm. Okay, dann laden wir die halt jetzt mal anders rum. Warum mal nicht, oder? so was Verrücktes. So verrückt. Die will echt nur in die andere Richtung geladen werden. Also nur weiß ich gar nicht mehr so richtig, was los ist. Ähm, hier unsere allererste Batterie ist ja mit dem Ladegerät vollgepumpt worden. Das hat dann so ungefähr bei 1170 angefangen rumzupendeln. Also äh, es ist hier nicht in den Fehlermodus gegangen, so war es nicht gewesen. Aber hier an der Stromzange, na gut, jetzt ist ausgeschaltet, sieht man da nichts, aber hat es immer so zwischen einem Ampere und 0 Ampere hin und her gependelt. Und die Spannung ist dann eher wieder gesunken. Also eigentlich ein Zeichen dafür, dass die bis dahin voll gewesen ist. Und dann, wenn die Schlussspannung erreicht ist, gibt es ja so einen komischen Spannungsabfall. Eine kurze Zeit danach. Und danach müsste eigentlich die Spannung immer höher werden. Also hier war es dann komischerweise andersrum. War immer niedriger gewesen. Ja, die Voltzahl, die ihr gerade hier seht, ist jetzt gerade von der zweiten Batterie ist gerade von dieser mysteriösen Batterie, ne, wo diese diese gewisse Dame da jetzt gerade da war ähm, die ist jetzt schon bei 3,8 3,08 Volt in die andere Richtung, wird mit dem ne, kleinen Lüfter im Regenerierungsmodus, wenn man das so nennen möchte geladen also fließen keine richtigen Ampere, immer nur kurze Stromstöße rein äh, wenn ich die im Lademodus anschließen würde dann könnte ich den hier gar nicht andrehen da ist die spannungsdifferenz zu groß zwischen der 12 volt batterie und den 3 volt die diese momentan noch hat also kitzeln wir das erstmal mit einem bedini später vielleicht dann auch mit mehreren bedinis auf ihre voltzahl so um die 8 9 volt und dann können wir es an ein normales ladegerät anschließen und können wir es laden hm. ja das ist batterie nummer 4. Da habe ich jetzt erstmal kein Ladegerät dafür. Die wird das erstmal provisorisch mit so einem Bedini bei Laune gehalten. Die hat aber schon beim Füllen so 9-9,5 Volt gehabt. Also bis jetzt die allerbeste gewesen, die nach dem Füllen richtig gepolt war zumindest und auch schon äh, über 9 Volt gelegen ist. So und Batterie Nummer 3. Die haben wir hier. Und die haben wir an dem Ladegerät angeschlossen. So, das zeigt jetzt das an, dass wir hier schon bei 126 Volt sind. Er kommt immer noch 24 Ampere angeblich in die Batterie. Und so schaut es innen drin aus. Also, ich muss ehrlich sagen, sehr viel gas es nicht. Es blubbert zwar etwas, hier und da sind ein paar Bläschen, aber ähm, richtiges Gasen bei Batterien, wenn sie voll sind, schaut anders aus. Also da passt noch ein bisschen was rein. Oh. Mit dieser magischen Batterie Nummer 2 hier habe ich es aufgegeben, die ähm, wollte ich andersrum jetzt wirklich laden, habe es dann auch mit einem Servomotor probiert und der Servo lässt sich gar nicht in die Gegenrichtung dann andrehen. Also wenn ich die sozusagen dann normal anschließe, ne, plus an plus und minus an minus, wollen die Kerle überhaupt nicht loslegen, die zwei Beding-Motoren. Der hier schon, aber der kämpft dann immer so dagegen, bei 2,9 Volt, minus 2,9 Volt hört es dann nochmal auf. Ja, und jetzt habe ich es halt wieder falsch rum angeklemmt, ne? vielleicht hier dann richtig rum. Und es geht rasant nach oben, jetzt schon bei 3,429 Volt, 3,0. Ja, und mit der Geschwindigkeit geht es jetzt schon die ganze Zeit. bin gespannt, wo sie stehen bleibt in der Richtung und welcher Saft dann drin ist. Und dann geht das Gerät so richtig los. Okay. Ah, endlich, endlich hört sie auf mit Steigen, sondern bewegt sich jetzt in die andere Richtung. Ich glaube, jetzt hat sie sich umentschieden. Jetzt möchte sie doch wieder in die andere Richtung geladen werden. Na gut, dann hängen wir unsere kleinen Bedienis mal wieder mit anderer Polung ran. Dann mal ob in die andere Richtung möchte. Ja, aber endlich möchte sie in die andere Richtung. <lacht> Schön. Das war ein Schreck. Jetzt der Hexenbatterie. Hier. Also, wir sind jetzt bestimmt. Wie lange bist du jetzt schon da? Eine Stunde? Eine Stunde haben wir jetzt bestimmt mindestens andersrum angeklemmt über zwei Bedienis mit zwei separaten 12-Volt-Quellen und wir kriegen die einfach nicht in den anderen Spannungsbereich. Die ist immer noch bei minus 1,4. Klappt immer wieder hoch. Ich glaube, die will wirklich nur in die andere Richtung geladen werden. Jo muss mal. Okay. Hier, <lacht> oh ja, das geht nicht weiter runter, ne? 14,8. 14, 79. Oder willst du doch weiter runter? Ich meine, wo haben wir gestartet? Bei 3 Volt haben wir gestartet, ne? Ja, auch ganz schön langsam. Ach, normalerweise, ne? Ich meine, okay. so, bei deinen Tests ne, hast du es andersrum angeklemmt, das also ist es sofort gefallen ja, und, ja. Das und das andersrum ist. wieder gestiegen. Das ist mein normales Ladegerät. Ja, das normale Ladegerät sagt mir gleich, ich habe es verkehrt rumgepult gepult angeklemmt. <lacht> Scheiße. Das ist es. Na gut, aber jetzt gucken? Ja, Doch, jetzt geht es weiter runter. Okay, ja. Liebe, wir müssen unsere Gedanken wirken lassen. Ja. <lacht> Komm, wir stellen, das jetzt 18 Volt. Okay, wir wollen, <lacht> dass du 18 Volt hast. Dann. Um. <lacht> Schatten. Doch sie singt weiter, schön. aber eigentlich doch, es müsste viel, viel schneller ja, gehen. Ne? Ja, zwei Bedinis hängen dran. Hier der eine, da der andere. Das ist wie Silber, das ist überhaupt ein Minus ist ja schon. Ja, ja. Beim <lacht> Befüllen zweieinhalb Volt gehabt, andersrum gepolt. Und da hatte ich ihn auch schon mit Bedini, ne, Bedini dran gehabt und befüllt. Und selbst da musste du schon dagegen kämpfen. Aber nur bei einer. Nur bei einer, bei allen anderen hat es funktioniert. Und das war die einzige, die habe ich, hab ich auch anders befüllt. Da habe ich bei Plus angefangen zu befüllen, habe zuerst die Plusseite halb voll gemacht und bin dann von der Seite hier rüber gegangen, nach und nach. Bis ich hier hinten war, bis dann hier hinten halb voll war. Und dann habe ich von vorne wieder angefangen, die dann aufzufüllen. Komplett bis oben hin. Hier sind Sachen los. Gleich ist die magische Grenze erreicht. Wir haben jetzt unseren Servomotor mit angeschlossen. Der lässt sich aber absolut noch nicht andrehen, obwohl die Party Einstellung auf Null ist. Dafür sinkt es hier rasant gegen Null. So, wenn wir hier dann im Plusbereich sind, dürfte der eigentlich stoppen. Gibt's auch gar nicht. Wir haben jetzt ein Plus vom Bedini abgemacht und der läuft weiter. Da hängt jetzt nur noch der Bedini, äh, der, der Minus, das ist der Minus, hängt jetzt nur noch dran. Und hier ist das Pluskabel, ne? <lacht> also können wir ein Kabel wieder sparen. Das gibt's auch gar nicht. Warte mal, wo holt denn der sich jetzt den Plus her? Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, der einzige Plus, der jetzt die Verbindung noch hat, ist eigentlich der Plus hier von der Batterie, ne? die eigentlich minus 0,3 Volt hat. Nee, das sind Millivolt, ne? Millivolt, hier seht 0,037 Millivolt hat jetzt die Batterie. Der läuft... Da haben wir jetzt einen Spannungspotenzialunterschied zwischen Minus und Null. Ach, hier. Ah, hier. Alles klar. Das ab. Ja, äh, das ist er. Hier haben wir's. Da ist er. Der, hat, der hat sich das zum Plus gemacht. Aha. Ja. Weil das ist ja, ja. Oder? Der Plus ist ja der Minus vom Ausgang. Müsste es aber hier sein. Richtig. Na gut, wenn 0 Durchgang stimmt, dann hätte es eigentlich... Es ist ja egal, wo der denn hier ist. Na, aber hat die dann Durchgangsbatterie? Ja, stimmt, eigentlich wäre das dann der Plus, ne? Ah. Aber darauf pulst der zurück. Äh. Ich finde das ist schon ein bisschen komisch. Ich wollte nur Batterien laden. sind <lacht> wieder hier? Das gibt ja, gar nicht. Ist. Ey, aber hier, das kann nicht sein. Wir kriegen die nicht über Nullpunkt in einen anderen Bereich rüber. Ich glaube, das ist wirklich eine Batterie, die andersrum geladen werden möchte. Wir haben alles mögliche probiert. Ne, sogar andere Batterien mal direkt angeschlossen. Kabel wird schön warm, ne? aber dann, wenn man sie wieder abklemmt, pendelt es wieder im Minusbereich ein. Ja. Okay, so, jetzt wird es andersrum geladen. <lacht> ich weiß, was da noch rauskommt. Wir können es nicht reproduzieren ohne sie. Das ist das Nächste. So wird man abhängig gemacht. Okay, also, die Schaumbildung ist relativ gering hier in der Mitte der Zellen, ist die meiste Schaumbildung. Jetzt hier auf der Seite ist jetzt ja ist wieder die Plusseite. Also ne, hier, Plusseite. Okay. Äh, und das normale Ladegerät hat sie gefressen. Fängt jetzt an damit zu laden. Na ja, dann. Bin gespannt, wenn es hier in dem Zimmer zu sehr nach Wasserstoff riecht, weil. Gast schon etwas, muss ich sagen. Viel mehr als die anderen. Na, mal gucken. Ich bin schon ein paar Batterien geladen mit dem Ladegeräten in der Bodenzeit, aber das war wir noch nicht. Und so schaut es innen drin aus. Das ist Zelle Nummer 1. Alles dieselbe Mischung übrigens, ne? So, wie lange ist es her? Drei Stunden? Und 3 Stunden <lacht> Riesenkristalle liegen hier oben drauf. So, Zelle Nummer 2. Da sind die Kristalle, haben sich gedacht, gut, jetzt wollen wir zwischen die Platten. Voll zwischen den Platten die Zellen. Äh, Quatsch, sie die Fährechen da, da durcheinander, ne? Die <lacht> Kristalle, voll zwischen die Platten. Dann hier. Gar nichts. Überhaupt, ne? 0, Nö, nee, kommen überhaupt gar nichts. Dann geht es hier wieder los mit vereinzelt ziemlich großen Kristallen drauf liegend. Hier auch Riesenkristalle drauf liegend. Und hier vorne, muss ich mit bloßen Auge mal reinlunden. Nö, nee, hier vorne ist auch nichts. Hier vorne ist auch nichts. Hier vorne ist komischerweise auch nichts. Aber atmen tut sie schon mal. Fein gutste. Es ist normalerweise ein Konstantspannungsnetzteil. Ne? Hier bei 11,5 5 Volt haben wir eingestellt. Ja. Und irgendwie schaut so aus, ne? als ob es dann. Mal gibt es einen Kurzschluss, mal gibt es keinen Kurzschluss, mal gibt es einen Kurzschluss, mal gibt es keinen Kurzschluss. Mhm. Nur lieb sein jetzt. Ja, richtig, gut <lacht> stimmt. Oder mal auf der Heizung stellen die ganze Zeit lang. Sag mal, löst sich das Kristall da drin wieder auf, wenn die Flüssigkeit da drin wieder auf mehr als 80-90 Grad erhitzt wird? Also bei meinen Tests außerhalb der Batterie war es nicht so gut. Also wenn ich eine Mischung hatte, die sich wieder zurück hat dann wieder neu mischen. Das schon dauert schon, ewig. Das das ist nicht so, müsste man mal ich würde sagen, nicht ganz so. Es geht nicht so gut wie wenn der ein feines Pulver ist, sowieso. aber ich habe auch schon draußen Mischungen nochmal aufgekocht. Das dauert zwar ewig, du stocherst übelst lang drin rum und zerhackst das. Aber ich meine, das Stochern können wir ja hier mit Bedini-Motoren machen, ne? mit kleinen Stromstocherpulsen. Hm. War ja, trotzdem schon faszinierend, dass es bei der einen Zelle ist und bei der anderen gar nicht. So da ist das hier das Zeichen, dass es jetzt voll ist. Das er immer kurz annimmt, dann ja, naja, vielleicht helfen uns da die YouTube-Leute. Zeit oh. oh Gott. Ja, wir wollten es nie tun, aber jetzt haben wir es wirklich getan. Wir haben eine Theorie entwickelt, Leute. Hm. Wir sind noch nicht stolz. Na, mal gucken, was wirklich dran ist. Oh. Ja, ne, und zwar, hier habt ihr ja vorhin mitgekriegt, da da viele Kristalle auf einmal in den Aloune-Batterien. Und Lippis Batterien, Moment, da müssen wir noch mal kurz die Exciter-Batterie holen. Die Exciter-Batterie, die hier, komplett glasklar, nirgendwo Kristalle, ja. Ja, jetzt haben wir gerätselt, wieso entstehen das eine Mal Kristalle und das andere Mal entstehen keine Kristalle. Ja, vorhin habe ich ja eine Batterie. Ich habe vorhin eine Batterie gefunden, die habe ich als allerletztes geladen. Genau, hier habe ich die nummeriert. Das ist jetzt Nummer 3. Das ist Nummer 1. Und Lippi ist schon am Holen. So, einmal frei. So, mal gucken, ob wir das mit einer Hand halbwegs aufkriegen. Äh, äh, äh, äh, äh. Doch, es geht. So, und hier drin ist absolut keine Kristallbildung. Das ist die einzige Batterie, wo keine Kristalle drin sind. Das Lämpchen ist mir vorne runtergefallen hier irgendwo. Ne? Ach so, ein Chaos. Na gut, finden wir dann zur Zeit wieder jedenfalls. Können das mir jetzt ruhig glauben? Hier sieht man so ein bisschen, dass man nichts sieht. Ne? Also absolut keine Kristalle drinnen Jetzt standen wir hier und haben gerätselt und gerätselt. Mensch, das kann doch gar nicht sein. Ne? Dreimal dieselben Typen oder viermal dieselben Typen. Gut, dass eine von sich aus sich andersrum laden will, das klammern wir jetzt einfach mal aus. Ne? Da gehen wir danach ran. Das ist jetzt mal was für später. Aber dass auch bei den Batterien hier unterschiedliche. Verhältnisse da sind, obwohl sie die komplett gleichen aloun bekommen haben, auch aus den gleichen Töpfen. Es hat uns dann schon zum Nachdenken gebracht. Ja, und wir sind zum Schluss gekommen. Den einzigen Unterschied, den ich bei der vierten Batterie hier hatte, war, dass ich für diese Batterie kein Ladegerät mehr hatte mit einem Schaltnetzteil als Eingang. Ja... Praktisch bei den anderen Batterien bin ich von Anfang an dann immer gleich mit einem fetten Ladegerät rangegangen, was richtig so mindestens 2, 3, 4 Ampere reingepumpt hat. Und der Action4Free hat mir erzählt, er hat bei sich ein schönes Schaltnetzteil, wo äh, ein schöner Eingangs drauf oder vorhängt. Ne? Mhm. Und er geht dann so mit maximal 1 Ampere rein. Und bei meiner Alown-Batterie habe ich einen kleinen Bedini-Motor die ganze Zeit gehabt, während sich hier drin diese Flüssigkeit abgekühlt hat. Ja, jetzt haben wir die Theorie aufgestellt, dass so ein paar kleine Strompulse mit wenig Strom halt viel besser für so eine lauen Kristallfüllung sind zum Abkühlen. Ja, dann können sich da drin keine Kristalle bilden. Und wenn wir da sofort mit 2, 3, 4, 5 Ampere lädt, dass sie kochen, und es dann abkühlen lassen, dann hat man die wunderschönsten Kristalle in seinen Batterien drin. So, das soweit zu unserer Theorie. Ja, mal gucken, ob das jetzt wirklich was damit zu tun hat, dass diese Dinger dann mit, ähm, na, mit Spulen betrieben werden, keine Schaltnetzteile, sondern eine... Ein Spulenstrom, weiß ich nicht, ob man den Unterschied zu nehmen kann. Vielleicht hat es auch wirklich nur was mit den Ampere zu tun, werden wir sehen. Naja, also Fazit von den vier Batterien. Eine komplett 180 Grad verdreht, zwei sind komplett verkristallisiert. Mal gucken, was wir mit denen machen. Und eine ist so, wie wir eigentlich alle vier haben wollten. Hm. Na gut, zumindest wissen wir jetzt so ungefähr, wie wir es zu machen haben. Immerhin. Das ist jetzt der erste Entladungstest. Vor ein paar Sekunden habe ich gestartet. Und so schaut es jetzt aus. Ja, unsere Last zieht so zwischen 7 und 6 Watt. Hier so ein kleiner Getriebemotor für eigentlich 12 Volt. Ja, guck mal, wie viele Amperestunden wir jetzt hier rausziehen. Leider schaltet das Gerät schon bei 7,2 Volt ab, also sehr viel weiter als 7,2 Volt können wir hier also nicht beobachten. Naja, aber bis dahin haben wir auch schon mal einen kleinen Referenzpunkt, wie viele Ampere Stunden bis dahin rausgegangen sind. Und den können wir dann nehmen für den nächsten Entladetest. Ja, erstmal entladen lassen die Batterie und dann nochmal laden. Aber jetzt ist, das ist unsere Batterie Nummer 4, da wo absolut keine Kristallbildung drin ist. Die mal entladen, dann wieder laden, dann wieder entladen, dann wieder laden. Und mal gucken, ob sie dann auf unsere 11 oder 12 Volt kommt. Ja, Die anderen Batterien muss ich wohl erstmal ein bisschen entkristallisieren. Gucken wir mal, die Kristalle wieder aufgelöst bekommen. Irgendwie mit. Ach, man sieht's wirklich blöde. Also mit Bedini-Motor und Wasserbad habe ich das jetzt vor. Mal schauen. Der pendelt jetzt so zwischen 7,10 und 7,06 hin und her, schön linear nach wie vor, ja, das ist also schön eingelaufen, zieht er nur noch 5 Watt, na gut, kriegt halt auch weniger Volt. Ne? Stromaufnahme dürfte bleiben, dreht jetzt auch langsamer und 0,722 Amperestunden. Haben wir bis jetzt hier rausgezogen. Jetzt sind wir noch etwas weit weg von den 24 Ampere Stunden hier, die wir vielleicht höchstwahrscheinlich auch. Na, mal gucken, ich will mal keine bösen Gedanken losschicken. Wäre schön, wenn wir drüber kommen würden auf alle Fälle, aber äh, vorerst gehe ich erstmal davon aus, dass wir aber da schon an die Hälfte rankommen. Ist schon mal viel gewonnen, ne? ist halt keine Säure. Ist halt nur nur in Anführungszeichen ne? Salz. Hey. Ja. Mal gucken wann das Gerät hier abschaltet. Müsste ja langsam soweit sein. Bis 7,2 Volt steht drauf und jetzt sind wir schon bei 7 Volt und läuft trotzdem noch eine Power Analyzer. Allerdings machen wir hier jetzt erstmal einen Cut. Und die ganzen anderen Ergebnisse, die werde ich euch dann nachreichen, weil das dauert jetzt eventuell doch noch ein ganzes Stück. Es sind ja wieder wie immer viel mehr Sachen rausgefunden wurden, als wir da eigentlich wissen wollten. Hm, wie immer.